Hallo, herzlich willkommen zurück zu Call of Duty World War 2 hier auf Popel mit Zucker. Wir machen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, im Hinterhalt. Kurz mal. Und wir legen direkt los, wie immer mit einer kleinen Intro-Szene. Das finde ich ganz cool, dass man nicht einfach reingeworfen wird. Das gefällt mir extrem an diesem Spiel. Und ich bin still. Wir sollten auf Soldat spielen, eigentlich. Schwierigkeit 2, meinte ich. Hoffe. Wasser bitte. Was will er? Wasser bitte. Hier. Verdammt, was soll das? Lassen Sie ihn, Sergeant. Wie war das? Hä? Wie ist das? Hä? Wie finden Sie das? Viel besser. Du kleiner Pisch. Ach, sie? Hey, sie halten sich raus. Hey, stopp. Nicht schießen. Nicht schießen. Er ist es nicht wert. Daniels. Scheißkerl. Wer sollte das? Das soll was zu verbergen. Das Schwein hat uns das vorgespielt. Hör damit. Was steht da? Das sind Befehle für Sprengstoff an der Brücke von Rehmagen. Das Zeug wird fünf Meilen nördlich von hier auf Laster geladen. Wenn ich das richtig sehe, ist das die letzte intakte Rheinbrücke. Das ist ja interessant, Fritz. Weil komm, ihr feindliche Laster mit Sprengsätzen durch. Sie dürfen nicht den Rhein erreichen. Pearson hat befohlen, dass wir die Bäume fällen und die Straße versperren. Wo zum Teufel steckt Pearson? Wahrscheinlich in irgendeinem Loch mit dem Zünder. Und seinem Whisky. Weißt du, was noch betrunken macht? Unter Kühlung. Nicht, wenn wir in Bewegung bleiben. Stiles, Sie bleiben bei Pearsons Gruppe. mich ein Glück. Daniel Sassmann, Sie kommen mit mir die letzte Ladung platzieren. Wird ein hübscher Hinterhalt. In Ordnung. Oh ja, das wird spannend. Ein okay. Hübscher, haben. Ein Schritt näher am Rhein. Wir sitzen den Deutschen im Nacken. Wir müssen nur die Laster aufhalten. Ja, das war im Intro gerade ein bisschen... Ah, ich muss da... Husten. <lacht> ja, das war gerade sehr interessant im Intro. Auf die feindlichen Laster auf der Straße. Kann ich da hoch? Bleibe ich hier oben? Ich glaube, ich bleibe hier. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Alter, ah, das sind das viele. Ups. Oh, keine MG. Das war einer von uns. Wieso steht er mittendrin? Ja, komm. Der war zu tief. Das war auch das erste Mal, dass man Kapitel einzeln nochmal mal schwieriger spielen kann. Glaube ich, bis jetzt musste man immer den Vor das vorherige Kapitel auch in dieser Schwierigkeitsstufe machen. Aber ich bin im dem letzten Panzerteil nicht rausgekommen, was ich machen muss, deswegen habe ich da auf diese gestellt. Nur um dann rauszufinden, dass ich es eigentlich richtig gemacht habe, aber zu aggressiv war wahrscheinlich. Ja, war Pech. Ich hab' mal drauf. Alright. Sehr gut. Weiter geht's. Und... Du gibst mir Medipack. Ich die Straße. Ja, Sir. Hab den Verbandkasten. Ja, gib. Gehen wir. Müssen Halle nicht. Okay. Erreichen. Sichern Sie aus erhöhter Position unseren Angriff, damit wir die Laster zerstören können. Hey, gut bleiben. Achten Sie auf Patrouille. Stop. Ah, eine Sniper und eine Pistole jetzt. So, die, gib mal her. Dankeschön. Ich nehme mal die Pistole, die hat Schalldämpfer drauf. Falls wir jemandem begegnen schon. 200 Meter, na toll. Wir gut aus. Kann ich den? Ich hoffe, das war nicht zu auffällig. Sieht aber ganz sauber aus. den ausschalten, ich vermute mal, das wir dann eine Heldentat Okay, bis jetzt ist gut. Oder auch nicht. Ich hoffe, das klappt. Fuck. Ich wollte eigentlich nur den Kommandanten holen. Da ist er. Den Pisser hole ich mir noch. So. Ja, okay, ich bin gestorben, das war doof. Ähm, also hinter mir ist einer gekommen. Der war okay. Das war dann der nächste, der uns gesehen hat. Danach war Ruhe. Wir sind zu viele Leute. Na, toll. Okay, ich stürme. Oh, ich hoffe, das klappt. Ja, lauf, lauf, hopp, hopp, hop, hopp, hopp, hopp. Das war ein bisschen scheiße. Aber plötzlich sind wir wieder unbekannt. Das ist schon okay. Jetzt legen wir los. Ah, fuck, ich dachte, dein Kopf trifft noch. Welchen Laster? Ah, hier. Uh. Da drüben sind auch noch Leute. Und da drüben ist noch mal einer. So, jetzt brauche ich den noch. Der ist nervig. So. Nö. Finde ich schon cool. Na ah, hier gäbe es. Ich nehme mal Medipack. Ah, wir haben keine Pistole mehr. Fuck. So. Jawohl, das sieht gut aus. Hinter uns sind welche, wenn ich hier vorbeikomme. Aber ich weiß nämlich nicht, wo ich hin muss. Alles ah, auf die Wand fuck. Hallo, mein Ziel ist wohl ganz anders. Ah, ich komm da nicht hin so. Okay, ich muss doch hier durch. Arschloch. So, jetzt. dumm Okay, da oben ist glaube ich mein nächster Stützpunkt. Okay, nicht exakt da oben, aber irgendwo in diese Richtung. Bisschen im Stress hier gerade. Ich gehe mal hinten rum. Hi. Okay, jetzt muss ich da nur noch hochkommen. Der schuldet mir einen Medipack da. Ganz klar. Und rein da. Das sind unsere. Und die dann alle nicht. Okay, die hat unbegrenzt. Die explodieren nicht. Leck mich. Ach, come on. Geh okay, kacken. Ich glaube nicht, dass es dem viel macht. Yeah, scripted. Okay, ich habe es probiert. Und ich habe noch möglichst viele mitgenommen. Mal schauen, was jetzt passiert. verstehe es in irgendeiner mission darf ich keine hindernisse rumfahren das war eine, ein erfolg <lacht> ich habe das glaube ich noch nicht einmal nicht mal ansatzweise geschafft ich glaube das war das letzte mal dass wir fahren durften durch diesen canyon in dem zug entlang also war kein canyon aber dem zug entlang halt. ich habe da hätte ich kein hindernis berühren dürfen das habe ich ja nicht ganz so toll geschafft. Ich kann übrigens nicht schießen oder so. Und dann gibt es noch einen Erfolg, wenn ich die Panzermission, als wir äh, in Berlin einfielen, ich muss ich ja gegen drei Panzer kämpfen, wenn ich diese Mission, glaube ich, mit 75% oder mehr Gesundheit abschließe, Also scheißegal, wenn ich zwischendurch verkacke, aber ich muss das Ende mit 75% oder mehr erreichen und ich werde zwischendurch geheilt. Das war jetzt übrigens auch scripted. Und ich hab keine Madpacks, fuck. Ich habe vorhin extra noch eins angefordert. Aber die haben... die haben mir da vorhin gelöscht. Ich hatte glaube ich zwei. Oh, ich glaube, ich darf. Ich habe jetzt gewartet, dass was passiert. Tut mir leid. Dann so: Hä? Passiert nichts? Muss ich wieder? Ah ja, jetzt. Ich hoffe, ich war nicht zu spät jetzt. Ich stell dir vor, du schießt dir selber in die Hand dabei. Diese Schmerzen. Tod. Alternativende. Oder chancenlos. Chancenlos. Wir haben Befehl ich weiß meinen Ist einfach hinter uns ist besser für alle. Das war's. Sie sind raus aus meinem Plateau. Ich will ihn nicht mehr sehen. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die Juden separat. Die Marken weg. Lust doch. Sie suchen Juden. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Stück Nazi Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich! Zeig sie mir! Wir sind Amerikaner. Punkt. Verhaftet sie alle auf den Zug! Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Seit uns gefangen haben, sind acht Wochen vergangen. Ich versuche die Hoffnung nicht zu finden. Neues über Es tut mir leid, Private. Pearson scherte sich nicht um ihn. Genau wie seine Männer in Kasserin. Kasserin? Sie liegen falsch, Private. Pearson hatte Befehl zum Rückzug. Aber ein paar seiner Männer waren noch im Pass. Er konnte sie dort nicht einfach zurücklassen. Doch am Ende verlor er bei der Rettung noch mehr Männer. Er war nie mehr derselbe. Aber was interessieren Sie sich für Piers? Sie fliegen nach Hause. Komme ich vors Kriegsgericht, Sir? Wäre schlechte Werbung für die Armee, den Soldaten zu bestrafen, der den ganzen Krieg beschleunigt hat. Ganz recht. Die Informationen, die Sie gefunden haben, zeigten die Position der letzten Brücke über den Rhein. Vielleicht springt für Sie eine Medaille raus. Sie sind ein waschechter Kriegsheld. Willkommen daheim, Red. Von jetzt an werde ich dich nicht mehr aus den Augen lassen, verstanden, Corporal? Ja, Ma. Ist okay, Red? Reden wir oder jagen wir? Du kannst stolz sein. Du hast deine Angst überwunden. Mehr kann man von keinem verlangen. Das fühlt sich doch gut an, oder? Durch die Hölle gehen und als Held heimkehren. Ein Kriegsheld. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Ehrenhaft entlassen. Außerdem haben die Deutschen Sassmann. Aber ich gebe ihn nicht einfach auf. Ja, besser nicht. Also, ja, eigentlich schon, aber. Näh. Nee. Niemals. Und ja, wir machen direkt weiter. Ich, zeitlich reicht nicht auf wegen dem Kapitel, aber boah. Ja, ich verstehe, wieso er wegbleibt, aber. Also, wieso er nicht folgt, aber das war schon heftig. Vielleicht ein ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uh, wir kommen gegen ein Ende langsam. Klingt direkt los. Und um März schon. Panzerdivision und der 99. die Brücke von Rehmarken einnehmen. Wenn wir es rüberschaffen, bricht der deutsche Widerstand zusammen. Ja, und wie ihr seht, wir kommen schon in den März 45 ein halbes Jahr. Und das Problem ist, zwei Monate lang hat er die Hoffnung nicht aufgegeben. Trotzdem wird jetzt zurückgeschickt, eventuell. Aber wenn ihr jetzt hier bleibt, mal schauen, wie es weitergeht. Also jetzt, jetzt bin ich echt gespannt. Wir legen los. Ich gern bei Hazel, wenn unser Baby kommt. Aber ich muss Pearson überzeugen, mich wieder aufzunehmen. Ich tue das, um sasman zu finden, weil er dasselbe für mich tun würde. Falls ich nicht nach Hause komme, hab ein Auge auf sie, Paul. Oh, oh. Was wird das denn? Nach was sieht's aus? Selbstmord. Geh da lieber nicht rein. Pearson hat einen im Tee. Danke für die Warnung. Soll das ein gottverdammter Scherz sein? Ich suche weiter nach Sassmann. Holen Sie sich beim Kaplan aus. Ich kann nur Leute brauchen, die Befehlen folgen. Und Ihre Befehle, als Sie sich weigerten, Ihre Leute zurückzulassen in Kasserin? Was haben Sie da gesagt? Die Wahrheit. Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Davis hat's mir gesagt. Es war nicht Ihre Schuld. Sie wollten das Richtige tun für Ihr Plateau. Los, raus! Los, raus! Ich bleibe, wo ich bin. Ich sagte raus! <lacht> oh, Gott verdammt! Mein Befehl war es, zurückzufallen. Doch ich hielt mich für schlauer. Ich sagte den Männern, dass wir den Pass halten, bis die Verstärkung kommt. Doch die kam nie an. Sie kamen nie an. Sie haben wohl recht. Ich trage dieser Schuld. Jetzt raus. Nicht ohne mein Platoon. Sie halten sich für mutig, ja? Machen Sie mal den Job Tag ein und Tag aus, während Ihre Leute krepieren. Turner hätte niemals so aufgeben. Turner ist tot. Sein Tod soll Wert haben. Kein Opfer zu groß. Sie wissen nicht, wie es ist, Opfer zu bringen. Und was ist das? Entlassungspapiere, ausgestellt von Davis. Ich könnte heim. Ich könnte zu Hause sein, als Held gefeiert und bei meinem Mädchen. Scheiße, mit einer Medaille. Aber ich bin noch nicht fertig. Sie sind wohl verrückt. Verrückt ist gar kein Ausdruck. Meinetwegen. Sergeant. Jetzt folgen Sie mir, verdammt weder jetzt oder niemals. Gehen Sie mir aus dem Weg. Dann sind hier alle da. Nein, einer fehlt. Holen wir unseren Freund zurück. Ja, Corporal. Falls man lebt, dann hinter der Brücke. Wir müssen sie einnehmen. Okay, das ist die letzte Brücke über den Rhein. Wenn der Konvoi drüben ist, sind wir mitten drin. Wir jagen sie hoch. Alles oder nichts. Das ist jetzt das Finale. Oh. Hey, Alter. Alter. Wir den größten Ja, Satz. Kommt jetzt! Hey! Sie dürfen Ihre zweite Chance nicht vermasseln! Das werde ich nicht. Kommen Sie! Und mal wieder sind wir so weit, dass wir nicht nach dem ersten Gefühl handeln dürften. Weil jetzt hat er gelernt, dass der gar nicht so schlimm ist. Und eigentlich Befehle... Bis acht sogar. Ups. Bin zu schnell wahrscheinlich. Ja, nicht anhalten, aber wenn ich durchrenne, bin ich tot. Ähm. Es tut mir leid, das jetzt so zu sagen, aber. Ich habe das Gefühl, dass Pearson noch stirbt. Nein, ich habe mir keine Spoiler angeschaut, nur falls es jetzt so ist. Einfach mal so sinnvoll. Ich weiß nicht, ob es so ist. Äh, ich habe mir auch, als ich die Kapitelauswahl angeschaut habe, nur kurz geguckt. Ähm, es gibt nämlich eine Liste auf dem Fandom-Wiki, glaube ich. Oder World of... Ähm, World of... Call of Duty-Wiki. Da steht dann zwölf Kapitel, die wie folgt heißen, und dann eine Liste mit den Namen. Da steht auch nichts drin. Also, ich habe nicht geschaut, wie die heißen oder so. Einfach, dass ihr das auch wisst. Soweit bin ich transparent genug. Eigentlich wie immer probiere ich Bringt ja nichts. Das war wie bei Brim van irgendwann gesagt habe, dass ich einen Guide mitspielen lasse, weil ich nicht mehr weiterkomme. What the fuck? Einfach so random Explosionen, an denen ich sterbe, wieso auch immer. That's okay. Ach so, der probiert sich an ja jeder Speicher vorbeizulehnen, deswegen ist er ein bisschen verbuggt dann. Alright. Ähm, ja, aber einfach nur ist so dieses Heroische, wie er dargestellt wird, das sonst nicht mal auf und eine Chance gibt und sich wieder einsetzt für alle. Ich hab das Gefühl, der stirbt. Vielleicht wird er sich opfern für uns. Ob für uns, für seine Gruppe allgemein. Oder wenn er in der wird auf seiner letzten Mission und nur wir sind die, die das beenden können. Ich weiß es nicht. Alles möglich. der Wand gleich. Aber auf jeden Fall bildet sich das Ganze halt so ab, dass es... Äh, ah, okay. Kann ich da rein? Jetzt. Äh, das Ganze bildet sich auf jeden Fall so an, dass er sterben wird. Für mich persönlich einfach auf jeden Fall. Mad Pack. Ich hoffe aber wir werden keine anderen Freunde verlieren. Also ich will auch Pearson nicht verlieren, aber.. Das war ein Arschloch, aber das muss man halt sein im Militär, ne? Auch ein Grund, wieso ich kein Militär gemacht habe. Genau wegen solchen Typen. Gesichert! Das sieht nach einer guten Idee aus. Ein MG und ein Raketenwerfer. Ah. mir! mir! meine Beine nicht bewegen, Amerikaner! Ich flehe euch an. Können meine Beine. Okay, ich wusste nicht, was der von mir will. Ich dachte, vielleicht würde er, sich ich ihn erlöse. Egal. War jetzt Pech gewesen. Tut mir leid. Ich habe es probiert. Er hat sich auch dahin fokussiert, aber ich konnte nichts machen. Die wir müssen sie stoppen. Was wissen wir? Die fahren schweres Geschütz auf. Verschafft uns Zeit. Wir kümmern uns um die Ladewände. Wieder hoch. <lacht> okay, ich geh voraus. Daniels und Styles geben den Pionier in Deckung. Bereit? Na los, gehen wir. Ihr zwei, entschärft die Springsätze unter dem Mauerwerk. Die Krautwasser fallen zurück. Rücken und Wasser bleiben. Okay. Ich wollte wissen, ob ich da runterfahren kann. Ja, kann ich. Helf mir zu mir. Hilft mir zur Brücke vor. Können meine Beine nicht bewegen? Amerikaner. Ich flehe euch an. Ich kann meine Beine... Ja, wie hätte ich denn jetzt helfen sollen? Ich kann ihm gar nicht helfen. <lacht> Nach einer Zeit stirbt er halt. Also ich hätte zuerst die Shotgun wegnehmen müssen. Was wissen wir? Das war so doof. Okay, ich gehe voraus. Dennis und Stiles geben den Pionier in Deckung. Bereit? Okay, wir geben Deckung. Gehen wir Ihr zwei, entschärft die Springsetzung unter dem Mauerwerk. Die Krautfresser fallen zurück. Runden und wachsam bleiben. Wir bleiben bei Pearson. Ah, der markiert hier wieder feindlich, genau. Sie hat die Brücke hoch! Hä? Huh? Script, okay. Ich bin mir nicht sicher, was Skript ist und was einfach Cutscene ist, aber ich glaube, ich erwarte zu viel mit Todes Zwischenszene. <lacht> Aufstehen und weiter! Huh? Wir haben noch einen Job zu erledigen! Hey, wir Hört mal! Ist der Signal auch bereit? Oh je. Yeah. Sorry, wenn Stories, dann höre ich ganz zu. Achso, die sind schon tot. Und weg. Okay. <lacht> nice. Zum Glück sprengen wir die, die Brücke, nicht nur die Feinde. Wäre ja noch doof, wenn wir die Brücke kaputt machen, ne? Warum hab ich auto eben wieder ein? Das fühlt sich so an. Nein, okay. Ah. Es also, hat sich gerade für einen Moment angefühlt, als hätte ich äh, Auto-Aimern. Okay, ich hau ihm die Nüsse und er hält sich am Herzen. <lacht> Kurz nachladen. Irgendwo schießen die noch. Oh. Ah fuck off, da habe ich genau getroffen, dass also ich schießen wollte. So. Anscheinend kann ich Feinde mit Rauchgranaten fertig machen. Weil es gibt auch einen Erfolg dafür, wenn ich jemanden mit Rauchgranaten töte. Oder kampfunfähig mache, heißt es. Fand ich ganz interessant. Mein Medipack-Dude ist nicht hier. Fuck. Ja, ich habe keine Rauchgranate geworfen. Da. Ich habe normale Granate geworfen, aber ist okay. Jo, mache ich, sobald ich geil bin. Ja, den brauche ich kurz. Dankeschön. Ich könnte mehr gebrauchen. Bitte sehr. Anscheinend muss ich dir auch genug nach Hilfe fragen, weil dann gibt es ähm, auch Erfolge. Bin jetzt nicht so der Trophy-Hunter, aber ich mache das, wenn ich es kann. Nehme ich's mit. Sind die oben informiert, dass ich komme, natürlich. Was? Also Bierkug? mehr Muni drin. Oh, die schießt auch viel schneller. Nice. Ähm, okay, wir gehen hoch. Ich hasse diese Geschütztürme. Und dann ich fange hier unten noch mal an. Drecksau. Ich brauche Ihre Position. Sie blendet, das sind keine Feinde. Schwerf rüber. Gib mir das. Platz. Ah, kann ich nicht. Ah, da hinten gibt es einen muni Gut zu wissen. Also ich nehme jetzt die... Das ist auch eine gute MG eigentlich. Alle bereit ja! Brauch, Nein, das ist eine normale Granate. Ich bin noch nicht mal ganz oben. Und ich habe keine Granaten mehr. Okay, ich glaube, ich hab's. Wieder runter. Gibt's hier noch irgendwas? Ne. Das ist eine gute Waffe. Die ist auch voll. Wir nehmen alles mit hier. Muni. Und runter geht's. Die die wir diese ja, das schaffen wir. Ihre Position. Wo sind Sie? Ah, jetzt. Doch so Rauch ist es halt am besten. Hä, wo muss ich denn. Ach so. Nicht da lang, okay. Reine die Gräps, Sancher los, auf ihre Position! Wir müssen diese Flags einnehmen! Wo ist Aiello? Den könnte ich jetzt brauchen. Ich kann mal so einen Luftschlag hinbestellen. Okay, einfach mal rumlaufen, vielleicht zum Medipack. Oh. Kurz nachladen. Äh, heil, Entschuldigung. Jetzt nachladen und vorsichtig sein. nein. Nein. Böser Junge. Spiele ich auch... Ah, ich kann meine Schwierigkeit verringern. Ich spiele nicht auf easy. <lacht> Wollte es nur mal kurz klarstellen. Für mich selbst auch. Gib durch, ich mach da alles. Du packst das, Daniels! Die werden mega sport gekall- äh später gecallt. What the Töfer. fuck? ich rede wieder Schweiz oder Ne. wenn man schon ein Speer hat. Hilft schon. Oh, Alles klar. Ich kann nicht unsere mal schießen. Sind Aber das ist unsere Zimt, okay. Jetzt grafen sie uns mit allem an, was Sie haben. Wir, wir zwei hier Ich bin zu weit nach vorne. Ups. Kurz mal ausweichen bitte. Mach's mal so. Jetzt brauche ich aber eine Waffe noch. Alles ist besser als ein leeres MG. Scheiße, jetzt muss ich nochmal rum. Ja, aber alles lohnt sich mehr als eine leere Waffe. Ganz klar. Kannst du bitte... St ah, leck mich. Von, von links jetzt, ne? Klar. Ich hole die trotzdem nochmal. Ja, das ist vielleicht ein bisschen besser. Aber nur ein Sniper neben dran. Ich komme da nicht rein. muss ich den boxen? Ja, natürlich. Ah, das war die gleich nochmal. Okay. Was liegt denn da? Oh. Das ist auch nicht besser. Ist Granaten ist mir egal. Und los. Ja, dieses Event ist Forced, also da muss ich eigentlich einfach reinrennen. Ah, die ergeben sich. Alle Mann Waffen runter! Waffen runter! Sie ergeben sich! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Brücke erobert. Corporal Howard. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Es ist verdammt viel mehrfällig als das. Kommt schon her! Wir haben gerade Geschichte geschrieben. Als Erste über den Rhein. Was guckst du so, Deutscher? Wir wissen von einem Gefangenenlager in der Nähe. Davis hat angeordnet, auf Autorisierung für einen Einsatz zu warten. Aber sie wissen ja, was wir von solchen Befehlen halten. Verstanden, Sergeant. Okay. Unser Platoon hat den ersten Brückenkopf am Rhein errichtet. Jetzt rollt unser Konvoi ins Herz von Deutschland. Das heißt, der Krieg wäre so gut wie gewonnen. Nicht für mich. Erst wenn ich Sass gefunden habe. Nachdem wir die Brücke bei unserer Ostmission verlassen hatten, durchsuchten wir die Lager auf dem Weg. Ich dachte, ich wüsste schon, wie Grausamkeit aussieht. Ich wusste gar nichts. Aber eins ist sicher, ich werde diesen Anblick nie vergessen. Die Überlebenden sagten, man hätte die anderen Kriegsgefangenen, zu denen auch Sasman gehörte, in ein kleineres Lager drei Stunden östlich gebracht. Ich konnte nur hoffen, dass er noch lebte. Letzte. Das sieht mir nach Arbeitslager aus. Na los. Okay, ich dachte eigentlich, wir wären wieder. Ich finde hier sieht's verlassen aus. Ich lasse es so. das ist eine Folge fertig. Ähm, <lacht> Boah, noch sechs Folgen COD schon fertig. Nice. Ähm, ich dachte jetzt, ehrlich gesagt, wir haben schon wieder so eine 0815 Story mit Ja, guck mal, wie cool wir sind, wir haben den Krieg beendet. Aber nicht mal das. Aber ich glaube, letztes Mal waren wir die Russen, die eingefallen sind. Das war nicht World at War, das war ein anderes. World at War ist der erste. Wir haben aber zweimal den, ersten, den zweiten Weltkrieg beendet. Und jetzt... Wenn wir Sussmen finden, ist es vorbei. Wir kriegen nichts mit vom Ende vom Zweiten Krieg. Leichen. Das Leute. Hol die raus. Die Welt muss es das tut weh, sowas zu sehen. Und dann so, ja, mach Fotos das ist scheiße dabei ja. Wie viel Tag die schon hier waren? Okay. ...gab es hier nichts als Prügel, Knochenarbeit und Hungerration. Ich wüsste gar nicht, was ich hier genau sagen könnte. Ich glaube schon, dass es wirklich so war. Teilweise. Von, das, von dem, was man so gehört hat bis jetzt. Ich glaube nicht, dass COD hier plötzlich wieder Fantasy aufbringt. Vielleicht mit ein paar Charakteren, aber. Man hat ja genug von diesen Geschichten und ich weiß nicht, ob diese Charakter wirklich so existiert haben. Aber haben Alle, die zu langsam waren. Daniels, wir drüben! Nein. Daniels, ja, das müssen Sie sehen. Die Spur führt zu den Feldern, da wurden Sie hingetrieben. Dann ist das unser Ziel. Erwarten Sie nicht zu viel, Corporal. Es war ein Versprechen an Sasp. Wir finden. Leben finden, ist was anderes. Mhm. Sergeant, ich gehe vor. Es ist wie ein Teufelskreis. Was ich getan habe. Was ich hätte tun sollen. Als ob mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet hat. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Paul! Du bist dort im Schnee gestorben. Und nur weil ich nicht. Oh. Ich komme, Sassmann. Du wirst nicht sterben, Bruder. Nicht jetzt, nicht heute. Oh, ich dachte, sein Bruder hat überlebt. Oh, Scheiße. Ja, ich glaube, viel Abweichung gibt es hier zum Glück nicht. Schütze. Ja, Im Epilog finden wir keine Collectibles. Es gab auch einen Erfolg mit 33 Collectibles, nicht 36. Das hat mich ein bisschen sturzig gemacht mit den 12 Kapiteln, deswegen war komisch. So macht es natürlich Sinn. vorbei. Ich träume wohl. Was ist geschehen? Ich dachte, wir bleiben zurück und ich sterbe hier ganz allein. Hier, trink. Schön langsam. Du hast immer auf mich aufgepasst und irgendwie auch heute. Es gibt nämlich nur eins, was dich auf dem langen Marsch antreibt. Und das sind die Brüder, die bei dir sind. Die Geschichte rief und sie folgten. Von überall her zum Kampf für Frieden und die Freiheit. Ich danke ihnen und die Welt dankt ihnen. Und wo immer sie auch sein werden, sie gehören für immer zu einer Bruderschaft von Helden. Das war's, Freunde. Sassman wollte, dass du den kriegst. Ja, du brauchst ihn mehr als ich. Wegen Junior. Hast du kein Vertrauen? Ja, das wird schon. Gentlemen? Queens! Der verlorene Sohn kehrt heim. <lacht> Und, kommst du zurecht? Ich gehe noch mal zu Sassman. Sergeant. Kehren Sie jetzt heim? Ich bin daheim. Wollen Sie nicht auch bleiben? Ich vermisse Texas schon viel zu lang. Alles Gute, Bauernjunge. Danke. Und wenn mein Sohn fragt, wo ich war, sage ich, ich war bei der ersten und dem irren Bastard Pierce. Hm. Gar kein Ausdruck. als du mal nach Chicago kommst. Sehr gerne. Oder vielleicht überrasche ich dich zuerst in Longview. Du wärst willkommen. Weißt du, äh, als sie uns mitnahmen, raubten sie uns nicht nur die Freiheit. Auch wenn wir zusammen waren, waren wir doch allein. Es ging uns nur ums Überleben. Aber du, du hättest als Held heimfahren können. Warum bist du es nicht? Ich sah dieses Leben. Ich konnte es nicht. Bis zum Schluss. Der Traum war anders letzte Nacht. Diesmal kamen wir nach Hause zusammen. Ich höre immer noch die Wölfe, Paul. Manchmal sehe ich sie sogar. Du brachtest mir bei, sie abzuwehren. Darum gehört das dir. Weil ich durch dein Opfer lernte, dass ein Held alles riskiert für seinen Bruder. Und für mich bist du beides. bis zum Schluss und da sind wir jetzt auch ja die Geschichte war schon interessant ganz cool erzählt Ein bisschen viel mit Borg, guck mal wie cool wir sind wie sind Amis Ich wollte gucken, ob mein Handy den Erfolg schon updatet. Ich nehme mich gerade um. Nicht ganz so schnell, also. Geht recht schnell, vorhin ging es 2-3 Minuten. So schnell geht es dann doch nicht. Ja, die Geschichte war interessant. Wenn ich sie so richtig verstanden habe, ist der Krieg noch nicht vorbei am Ende von diesem Spiel. Ist cool. Ist nicht schon wieder, boah, guck, wie cool die sind. Wir haben den Krieg beendet. Heldengeschichte. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es in diese Richtung geht. dass das hätte ich zum dritten Mal einfach nicht nochmal spannend gefunden. <lacht> Tut mir leid. Doch, World at War war Weltkrieg 2. Klar. Weil in World at War kann man im Multiplayer den Reichstag... Genau, doch, ja. Ich habe mit dem Kumpel letztes mal, letztens nochmal World at War im Multiplayer gespielt. Das war sein erstes COD. So, das zu so fun. Für mich war es... Black Ops, glaube ich. Monomorph oder Black Ops. Bei einem Kumpel. Sehr viel später. Ja, ich weiß gar nicht, was ich irgendwie dazu sagen soll. Gerade die Story ist ganz interessant. Jetzt nicht die beste von allen. Es hat Spaß gemacht und das war es dann irgendwie auch schon. Vielleicht ist für mich dieses zweite Weltkriegsthema auch einfach langsam ausgelutscht. Zum dritten Mal mitzuspielen halt, aber ganz cool gemacht, grafisch, ein riesen Update natürlich, klar. Es war spannend. Die letzten Eindrücke im Epilog, vor allem im Epilog, waren recht heftig, dieses Lager nochmal zu sehen. Ja. War relativ kurz, es Film 6 Stunden knapp, nicht mal. Ich weiß nicht, irgendwie... Ja, es war cool. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, sonst tut mir leid. Die Gameplay-Mechanik war auf jeden Fall sehr interessant, sagen wir es so. Dieser Lebensbalken habe ich am Anfang mega draus gebracht, weil ich das nicht gewohnt bin von COD, dass man keine Selbstheilung hat. Aber es war cool. Ich mag diese Mechanik so sehr. Man hat diesen live balken den man im Auge betrachten muss, das Zusatzding neben der Munition, und das Ganze hat es ein bisschen realistischer gemacht. Klar, abgesehen davon, dass ich habe einen Verband rum halt wieder 20 Schüsse aus, klar, logisch. Aber irgendwie hat es recht spannend gemacht. Ich mochte dieses Element sehr so. Ich habe am Anfang die erste Szene als Intro genommen, also das Endcut. Endcard, das werdet ihr am Ende ja nochmal sehen. Mit dem Lied von NCS wieder, wie ich es immer mache. Diesmal dieses Superhero. Ich weiß gar nicht von wem, ehrlich gesagt. Ja, wie auch immer. Nee, aber diese Mechanik war echt cool. Die ganze Umsetzung war cool. Eben ist halt der Zweite Weltkrieg mal wieder zur Abwechslung. mal Ich habe es mir aufgeschrieben, natürlich, weil es ist wie immer unten verlinkt. Ich will es nur noch mal kurz selber erwähnen. Hier. Unknown Brain Superhero ist auf dem NCS-Kanal zu finden. Für die, die es wollen... Ja, ähm, ich weiß nicht mal, was als nächstes kommt, das müsste ich mal gucken. Aber World War 2, fertig. Außer es gibt noch Story-DLCs, Story gibt es nicht, habe ich schon ge geguckt sogar. Infinite Warfare haben wir letztes Mal gespielt, ne? Ah ja, ich immer Black Ops 4, aber ich meine natürlich... Infinite Warfare, Entschuldigung, ich habe jetzt die ganze Zeit Black Ops 4 gesehen. In... Black Ops 4 habe ich noch gar nicht. Ja, für mich war es jetzt das letzte COD, das ich hier rumliegen habe. Mal schauen, wann es weitergeht, also. Das heißt, ich muss mir zuerst ein neues kaufen. <lacht> ja, zum Glück sind die Ferien, dann kann ich in Gamestop fahren. Uh. Mach ich dann. Also, ich lasse die Endcredits mal laufen. Wenn noch was kommt am Ende, werde ihr es sehen. Wenn es nur eine Überleitung ist, zum Zombie-Modus werde ich schneiden. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, auch für euch hat das Projekt gefallen. Ähm, es war nicht das, wie gesagt, es war nicht das Beste, es war aber cool, ganz interessant und ja, wir schauen, wie es weitergeht. Ich mische gerade eben eh ein bisschen, ich bin gerade drei verschiedene Projekte am Hochladen gleichzeitig momentan. Das heißt jetzt noch zwei, vielleicht dreht es trotzdem noch, aber halt jeden Tag eines, nicht gleichzeitig so. Ja, also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adrian, alles Pop mit Zucker. Cheerio! the sun.